So, und da suchen wir diesmal Menschen mit einem großen Herzen, mit viel Platz und viel Zeit. Das ist ein Bernardiner Welpe, fällt jetzt schwer zu sagen. Der ist circa sechs äh, oder sieben Monate alt, ist müde, ähm, braucht ganz viel Erziehung, braucht Zeit, braucht Platz und sucht eine liebe Familie, ein für immer zu Hause. Er hat keinerlei Probleme, ist halt einfach noch ein bisschen wild und ähm, braucht jetzt einen Platz, wie gesagt, für immer der riecht ein bisschen, aber es ist halt ein großer Hund. Also wenn Sie schon immer mal einen Bernardiner haben wollten, dann einfach mal hier in Dresdner Tierheim vorbeischauen. Der Schatz sucht jemanden.